Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skywars, heute auf dem GOMHD.net-Server und mit dabei ist heute der Tobisagy-Kanal, hi! Wee. So Leute, da sind wir jetzt in der Runde, wir spielen auf Batu eine... Äh, 24, 24er Runde ist es glaube ich, ne? Genau. Wir sind T Team 6, ich und der Tobi. Und es geht los. Ja, Leute. <lacht> nice. Der Propa ist am Start, Leute. Der Propa. So. Okay. Lecker Schmecker von hinten. <lacht> Boogie. Dada, dada, dada, zack, einmal alles mitnehmen. Skywars haben wir übrigens lange nicht mehr gespielt, Leute. Möchte mich auf jeden Fall dafür entschuldigen, dass wir lange keinen Skywars mehr auf diesem Kanal gehabt haben. So. Okay. Hattest du jeden dein Leben auf hochgeladen? Ja, hatte ich schon. Ja, das du ist du? aber schon sau, sau, sau lange her. Ne? Do you know what I mean? <lacht> oh, Leute. Ihr müsst wissen, Tobi, fuckt einfach schon sau lange mit diesem Do you know what I mean ab, ne? Es ist einfach schon so belastend geworden mit diesem Scheiß, ey. Belastend, <lacht> da kommen welche, wollte ich mal gesagt haben. Ja. Ne, die sind einfach schon in der Mitte und wir gammeln ja noch hier rum, Alter. Was hältst du davon uns darüber? Was hältst du davon? Wir bleiben hier und ähm, machen, machen einfach nichts, do you know what I mean? Du Pescher. So. Ja, ja ne, ich hab gar keine Lust gerade zu kommen eigentlich. Ich möchte eher ich erscheinen. Hab keine ich möchte eigentlich eher erscheinen und kommen ist jetzt nicht so mein mein Fall, aber ähm, ist, ist auch in Ordnung, also gerne. Und den anderen nicht den Oh hier. what the fuck! What the fuck? What the fuck? Nein, der hackt. Der hackt. Der hackt. Ich konnte keinen Hit setzen. Ach, äh, lächerlich. Ist auch Hä? Ist auch gestorben. Ja, der hat gehackt. Nächste Runde, was sagst du? Ja, yep, Leute, wir sehen uns in der nächsten Runde. So, Leute, da sind wir in der zweiten Runde. Wir spielen auf der Maple Dying und, ähm, ja, wir, wir sind jetzt in der zweiten Runde und wir haben eben einen netten Hacker gehabt. Äh, der, war, der war easy. Den haben wir easy geklatscht, oder Tobi? Was sagst du? Total, immer wieder auf und wieder. du. Ja. You know what I mean? Ja. Ähm, ich kack dir gleich I in dein hässliches I Mull, mean. wenn du das nochmal sagst. So. Do you know what I mean? Ähm, ich crafte mir ein Diaschwert. Für dich ist nichts mehr übrig. Ähm, ja? Doch, ähm, was für Bleib hier. Bleib äh, mal hier. Mal. Ist, ist okay, ja. Ich ich verstehe. Gut. Ähm. Do you know what I mean? Du hast ein Diaschwert. So, was brauchen wir? Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt, dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Hast du es bald kommt mal? <lacht> da kommt, das kommt dahin. Ja, hast du es ja. gleich mal mit dem, das kommt dahin, ja. das kommt hier hin? Ja, ja, ja. Ey, da sind schon Leute in der Mitte. Ja, ja, du, you know what I mean? Ich bin schon auf der nächsten Insel, Alter. Damit direkt in die Mitte lag. Warte doch, man macht nicht auf Einzige, ja, Bruder. Ja, ja, nee, da sind äh, drei. Nee. Ah, uh ah. -uh. Mhm. -mm. Was willst du? Ich hab Glas abgebaut. Äh, Tui, ich wollte da gerade springen. Ähm, das, das, das war sauknapp. Ich wollte da gerade reinspringen. Also nur mal so. Nur mal, abgebaut. nur mal so. Oh. Ja, ich hab geregelt. Komm. Boah, alter, das war ja sauknapp. Hast du nicht gesehen, was gerade passiert ist? Ne, habe ich auch nicht. Alter, die gehen mit. Oh mein Gott, der ist richtig am Hacken. Nice. Wo ist der am Hacken? Ja, okay. Der ist richtig am hacken. <lacht> okay, Leute. Wir sehen uns gleich in der dritten Runde wieder. Jo, Leute. Da sind wir in der hey, dritten Alter. Runde. Wir spielen auf Bradur. Eine schöne Map. Oben ähm, dich, ne? Ich äh, nehme die oben noch mit. Ja, ich habe eine Enderperle. Na, ähm, ich habe zwei Enderperlen. <lacht> ja, da weißt du ja, was ich abkriege. <lacht> Nö. <lacht> Nö, Spaß. Ja. So, ähm, ich habe aber leider kein wirkliches Equip bekommen an sich. Ja. Das ist halt passiert, ne? Ja. Was habe ich noch? Ah ja, da. Zack. Willst so. du ein Diaschwert haben? Ich, äh, weiß nicht, nein, ob das so viel... Mich. Ich wollte gerade sagen, das bringt, glaube ich, gar nicht so viel. Doch, Weil das hier ist... Du nein, das hier ist Sharp 2 und das hat 6,5 Angriffsschaden, das andere hat nur 0,5 mehr. Ein Diaschwert hat 8. Ein, ein Diaschwert hat 7. Nein, ein Altmann. Oh, nein, nein, nein, Und um was soll man wetten? Und was sollen wir wetten? Um und was soll wir wetten, dass ein dia 7 hat? Warte, ich, wir sehen es ja gleich. Nein, du craftest jetzt nicht. Guck. Und was soll wir wetten? Komm. Wir wetten darum, dass du, dass du, ähm, Pizzapulver frisst. Zwei Löffel. Ein scheiß werde ich essen, Alter. <lacht> Ach, guck mal. Hat 7 Angriffsschaden, ne? So. Nein. Ein Scheiß aber auch. 8. Ich hab's verzaubert. Ja <lacht> ja. Wenn du's verzaubert hättest, es 8,5, Digga. Mein Gott, das stimmt jetzt nicht so ganz. Doch, das stimmt. Jetzt baue ich darüber. Ja, ich habe fast keine Blöcke. Ich habe gerade mal 3, 43, 33 Blöcke. Blöcke. Ja, das Gute ist, gut, das hat mein Text ist wirklich sehr ähnlich wie Glasblöcke. Echt? Nein, warte, ja, ja, warte, warte. Nicht, warte, stopp, nicht weiter. Ich habe keine Level. Tobi, ich habe du Arsch, ich habe keine Level. Ich hänge hier fest, ich hänge hier so fest. Okay. er mischt sich auch noch ein, er mischt sich auch noch ein, ich bin, und ich bin tot, er mischt end. sich auch noch ein, ich hab den auch noch, boah, ich hab meine Enderperle verworfen, ähm, zwei Herzen, ich bin ja, tot, ich, hab mein ich bin so tot, ich Ach, hab das, mein das bist du, <lacht> ja hier, Nee, das ist nicht das verzauberte dia ähm, du hast doch noch ein paar Level, ich hab keine, nein, hab ich nicht, ich hab das, auch keine mehr, das ist natürlich kritisch jetzt, sap ba und ba-ba-bi. Reitschen, reitschen, reitschen, reitschen, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Egal, ich bin so runter. So. Lass... <lacht> oh man. <lacht> Hättest du mir nicht früher Bescheid geben können oder so, Alter? Ja. Du Bastard, Digga. Bau dich doch nicht hoch wie so eine Mistgeburt. Ich hab dir doch eine Angel gegeben. <lacht> ja, ich weiß... Ich ha! Dachtest oh, du, Lennart? Hinter mir. Direkt. Ha! Ha! Ha! La la la Das war dein Letztfil, ja. Digga. Let's Endlich. Philly, Alter. So. Equipment mm. ja, wäre auch mal eine Idee gewesen, Tobi. Ich höre, ich höre Ich höre... Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand. Ich höre deine ich hör, Mama. Ich hör, ich hör. Der egal, egal. Tobi, egal. Egal. <lacht> <lacht> ah, als wenn er Copywaps hat, Alter. Als wenn er Copywaps hat, Digga. So, komm. Tobi, hör auf, die Angel zu verbrauchen, Digga. Wir brauchen die vielleicht noch. <lacht> so, machen wir uns jetzt hier einmal. Äh, nein. Das, das, genau. Er springt, Tobi! Ja, ja, ja. Früher sagen kannst du es auch nicht, ne? Ja, ich habe ihn nicht gesehen, dass er gesprungen ist. Aber ich glaube, ich habe ihn. Ich, ich glaub... Du sagst, er springt. Ich habe ihn nicht gesehen, dass er gesprungen ist. Ja, als, als wenn er es überlebt hat. Nein. Als wenn der Bisher das überlebt hat. Wo ist der denn? Irgendwo da unten. Äh? Nee, er ist da unten irgendwo. Ja, aber warum habe ich den Kill nicht bekommen? Weil wir, ich nicht. Wurde... Guck, der Kill ist nicht... Äh, den habe ich nicht bekommen. Aber es ist gestorben. Ja, aber okay. nicht er, oder? Also, das war ja dieser... Das war ja die, dieser, dieser... Spice Six Moon oder so. Ah doch, der ist gestorben. Achso. Ich dachte schon, Alter. Äh, oh Gott. So. Mmh, da schnacken wir nicht ganz... Äh, Arsch. So. Ähm, was? Was hast du da gerade gelabert, Alter? Ich weiß es gerade echt ehrlich gesagt selber gar nicht. Aber ist auch nicht so wichtig gewesen anscheinend. Ähm, so. Da ist jemand, ähm, ah ne, doch, da ist jemand auf der anderen Insel. Ja, ich, ich weiß, nicht. aber das ist, ein, das ist ein Süßer. Mit dem kann man mal ganz kurz kuscheln gehen. Ähm. Mal sehen, ob das klappt, du Pischer. Ich hab'n Dier-Schwert, Digga. Ich hab'n ein Dier schwert Und du hast nix, Alter. Nix. Ist er tot? Der ist tot. Perfekt. Ähm, ich hab deine deine Kill-Sounds habe ich gerade so laut gehört. Meine? Ja, das habe ich bis auf von deinen Kopfhörern... Das kannst du gar nicht gehört haben. Doch, ich habe sie gehört. Nee, nee, kannst du gar nicht gehört haben, weil meine Kopfhörer sind so leise eingestellt, das höre ich, ich selbst. Hab ich habe sie gehört, Lennart. Aber ich höre die Sounds selber noch nicht mal. Wie ich kannst du sie dann hören? Gehört. Nein, kannst du gar nicht gehört haben, Alter. Ich habe sie gehört, Alter. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas! Ich hasse sowas! <lacht> so richtig mit Hass ausgesprochen. Der, der eine kommt rübergelatscht zu dir. Der ja. ist oben auf dem Mittelweg. Wo denn? Auf Mittelweg! Ach, da hinten. Okay, Gleich, er ist runtergesprungen. Ja. Gefallen Er ist gesprungen. Okay. top okay. So, ähm. Ich muss aufpassen, nicht dass ich hier irgendwo reinlaufe. Bei Glasblöcken, die ich nicht sehe. Oder bei unsichtbaren Glasblöcken. Aha. Und zack. Ah ja, gut. Sehr, sehr gut gesetzt. Ist ja nicht schlimm. So, wo ist er jetzt? Ich, ich weiß gar nicht mehr, wo er ist. Da unten. Ist ja nicht so, dass da schon Weg ist. Ja, ich weiß, aber ich sehe ihn ja noch nicht mal. Er ist unten in der Höhle, mein Gott. Ach so, okay. Ja, dann ist ja... Alles lässig. So. Und der ist voll dir. Ja, den, den, den klatsche ich aber, Tobi. Das mag ihm vielleicht noch nicht bewusst sein, aber der nichts, wird... Nix, nix, nix, Der wird heute sein Leben verlieren. Das war du. Das war du. Das Warte, er, guckt, er guckt. Du. Nee, jetzt, kannst, jetzt kannst du angreifen. Nee. Jetzt. Ja, er sieht mich doch. Jetzt. Ja, ja, ja, ja, <lacht> er setzt Null Hits, er setzt Null Hits, er setzt Null Hits. <lacht> ich komm, ich ja, Mann, er war so ein No-Hand. Oh mein Gott, oh mein Gott, wie gut das verzaubert ist sogar noch. Ja, lo, So, wo haben wir die denn, die süßen Zweiers oder Dreiers? Kannst du mir sagen, vielleicht? Oder sind die in der Mitte, wahrscheinlich, oder? So, die sind... Wahrscheinlich, krass ja, in der Mitte. die sind, ich würde sagen, fast direkt bei dir. Ne, oder? Weil genau über dir. Hallo, meine lieben Freunde. Ich habe ja nichts getan, Alter, ja? Du kommst jetzt runter, du Pischer, und hör auf mit deinem TNT, sonst muss ich hier leider weglaufen, ey. Am besten wäre jetzt ein Bo und darauf sitzen. Ja, scheiße, ne? Wenn das mit Lava funktioniert, ist dunkel. Das ist ein bisschen belastend, Alter. <lacht> Welcher Mensch weiß nicht, dass man nicht mit Lava. Gott, Ach, ich habe gerade voll Gott. gebackt. Ähm, ich weiß nicht, wer das nicht weiß. Ich laufe einfach mal eine Insel weiter. Die haben ja da so schön viel TNT platziert. Dann laufe ich mal lieber eine weiter. <lacht> so. Okay. Dann machen wir kurz hier ein so ein bisschen, ne? Dass sie hier so, so ein bisschen mich nicht raushauen kann. Zack. Der kommt sich weg. So. Was ist jetzt euer Auftrag hier, Alter? So. Okay, komm. Komm. Komm. Komm. Ja, egal. Der ist down. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, meine Copwebs verpasst. Ich habe sie nicht mehr du gehabt. Bist einfach nicht ins Wasser ja, ich weiß, aber ich, ich... mache GG, Alter. So Leute, das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine positive Wertung da. Schaut auf jeden Fall bei Tobi's LG Kanal vorbei, mit dem ich hier gerade Arsch an Arsch stehe. Und ähm, ja, lasst auf jeden Fall ein Like da unten ein Abo, wenn ihr neuer Zuschauer seid. Würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao! I'm